Hallo, hier ist Günther und ich bin CryptoPlus. Heute zeige ich euch den zweiten Teil meiner 3-Bot-Mini-Budget-Strategie und wie sie sich nun seit, nach circa sieben Tagen entwickelt hat und wie du dabei am besten von der Bewegung von Ethereum der Nummer zwei Kryptowährung in der Kryptowelt profitieren kannst. Indem du eben meine 3-Bot-Strategie anwendest. Drei Bots heißt, Martingale, normale grid und eben die äh, Infinity-Bot Strategie kombiniert. Oder auch eine davon, der dir am besten gefällt, bzw. zu deiner Strategie passt. Also ich werde euch zeigen, wie es weitergegangen ist mit den gleichen Parametern. Aber Bevor ich anfange, zunächst dann wie üblich meine Klausel. Also es ist keine Anlageberatung und äh, es ist so, dass du immer so viel Geld in die Hand nehmen musst, nicht muss, solltest, was du auch bereit wärst zu verlieren. Und ich bin kein Berater. Lies dir es mal selbst durch und richte dich danach. Ja. Also ich habe gleich zu Beginn das Mini-Budget erwähnt Und warum Mini-Budget? Zunächst mal wollte ich einfach darauf hinweisen, dass es eben nur wenig Geld braucht, um bei Pionix an einem dieser 24-7er-Bots teilzunehmen, denn die sind schon mal grundsätzlich kostenlos und auch die Transaktionskosten sind sehr gering, vielleicht die niedrigsten in der Branche überhaupt. Und du wirst sogar noch in der Lage sein, 20% von diesen Kosten zu sparen. Wenn du meinen Einladungscode nutzt, den werde ich dir später zeigen. Fangen wir also mit der martingale -Äh strategie an. Und äh, die bietet ganz besonders interessante Möglichkeiten, finde ich. Ja, Und ich habe dazu erstmal hier einen Screenshot vorbereitet. Und der läuft, wie gesagt, etwas über sieben Tage jetzt. Und der Bot hat ein Ergebnis gebracht von 4,3. 99,58. Das heißt, ich habe am Anfang 68,68 ,68 Dollar eingesetzt, habe das erhöht, warum ich das gemacht habe, das zeige ich dir. Und äh, habe jetzt also anfangs erst einmal ähm, nur 1,81 Plus gehabt, das ich jetzt erhöht habe auf 4, wie 9,99, 58, das sind über 3,3 Prozent. Aber hier ist er schon wieder heute weitergegangen. Das sind abgeschlossene Deals und hier wartet er auf den Verkauf noch in der 60. In der 60. Verkaufsrunde wartet er quasi. Ja? Ähm, man muss sich dabei mal Folgendes vorstellen. Was bedeutet denn überhaupt eigentlich martin Gale? Ich glaube, viele haben schon von der martin strategie gehört. Traditionell wird nämlich diese Strategie bei einigen Spekulationsspielen eingesetzt. Wie zum Beispiel bei High Card Takes It All. Wenn du zum Beispiel in einer Runde des Spiels scheiterst, dann kannst du in der nächsten Runde verdoppeln, bis du gewinnst. Und nach der Wahrscheinlichkeitstheorie, ähm, ist jede Runde ein unabhängiges Ereignis? Merkt ihr das? Nach einer Runde ist immer vorbei. Und dann kommt die nächste. Und das heißt, je mehr aufeinanderfolgende Teilnahmen du tätigst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Gewinn erzielst. Ja? Also aufeinanderfolgende Teilnahmen sind hier vergleichbar mit den Safety-Rounds, die ich dir noch zeigen werde. Und wenn das dann äh, abgeschlossen ist, beginnt die nächste Runde. Zum Beispiel. Ist die Wahrscheinlichkeit in der ersten Runde beträgt sie ca. 50 der zweiten 75, sie macht schwimmt, 93 und geht dann über 96 bis zu 99 hoch. Auch selbst wenn du bei 99 bist, kann der Preis immer noch kurz davor fallen. Es gibt keine, keinerlei Garantie im Krypto-Universum. Solltest du zum Beispiel ein Budget haben von 1.000 Dollar. Du würdest deine erste Investition mit 10 Dollar starten, dann würde dein Investitionsverlauf nach Anwendung der klassischen Martingale-Strategie einfach wie folgt aussehen. Entschuldigung. Erste Runde 10, dann 20, dann 40, 80. Das heißt, du wärst, du würdest schon mal gar nicht sieben Runden schaffen, dann wäre dein Geld weg. Ja, ich Persönlich, ich habe den Bot immer auf 8 bzw. sogar 90 Runden eingestellt und das bei nur 84,96 vorher war ich sogar bei 68,68 68, wie ich dir es schon erzählt habe und warum das trotzdem ganz gut funktionieren kann das zeige ich dir hier hier eben wie folgt entsprechend weiter das, das Ideale ist, dass, dass, dass, dass der Martingale Gale äh, Bot, sobald du ihn eingestellt hast, dein Kapital nimmt und es den, entsprechend deinen Vorgaben verteilt. Ja, Das heißt also, ich habe gesagt, du Bot, kauf du immer nach, wenn der Kurs um 0,2% fällt. Und Das macht er hier bis zu 8, so, am Schluss sogar 9 Mal. Ja, und das heißt, wenn es 8 Mal tut, dann sind es 8 Mal 0,2% Maximal 1,6% Spanne hier. Wenn er hier drunter fällt, kauft er nicht mehr. Ja? Und wenn du dann hergehst und setzt das Ganze auf äh, 1%, dann sind es bei 8 Runden 8% oder bei 9 Runden 9%. Da ist deine Spanne natürlich wesentlich größer, aber du kannst natürlich entsprechend viel länger warten, viel länger warten, sich dann vielleicht was tut oder auch nicht. Ja? Das bedeutet also, zusammenfassend, dass manche Leute in Martingel als Gewinn mit genügend Geldstrategie bezeichnen. Wenn du also genug Geld hast, wirst du am Ende auf jeden Fall gewinnen, sagt man. Die Realität ist aber jetzt doch so, dass niemand über unbegrenzte Mittel verfügt. Und selbst bei einer Gewinnquote von fast 100% Prozent kann eine Person das Pech haben, das gesamte Kapital zu verlieren. Wie du gesehen hast, war mein Kapital, erstmal 68, 68. Und äh, schauen wir mal, was der Bot hier aus dieser Situation so noch weiterhin macht. Ja, hier äh, sind meine Parameter, wie ich es gesagt habe. 0,2, 1,5, 8 Safety Orders, Take-Profit-Ratio 0,5. Ja, jetzt schauen wir uns das Ganze doch nochmal weiter an. Wenn du also hier siehst, wie schon gesagt, äh, wartet er auf die Runde 60. Ja. Und 59 hat er gemacht. Er wartet auf den Verkauf in Runde 60. Hier sind diese 4,99. Und hier siehst du die ganzen 60 Runden. Das sind die ganzen schönen Profits, die er eingesagt hat über die über diese 60 Runden. Ja, jetzt könnte man noch weiter runter scrollen, Das siehst du eigentlich alles hier da auch mal korrigieren müssen. Ja, das kommt vor, aber das hat in diesem Zusammenhang wenig, nichts zu bedeuten. Ja, ein paar Meter nochmal, wie schon gesagt. Ja, erteilte Aufträge. Das war das Bild, was ich dir vorhin gezeigt habe. 179 -150. Also hier ist er erstmal zur Ruhe gekommen. Deswegen tut sich jetzt im Moment auch nichts. Würde jetzt auch keinen großen Sinn machen, weiter zuzukaufen. Das würde ich erst tun, wenn er noch weiter sinkt, um dann mich wieder neu in die Range einzukaufen, wenn man denn möchte. Ja, das wäre im Prinzip erstmal alles zu diesem Bot, was ich dazu zu sagen hätte im Moment. Mich hat schon mal jemand gefragt, warum hast du denn keinen Loss gesetzt? Ja, mein Gott, soll man denn bei dieser kleinen Spanne 1,6 noch einen Stopp lossetzen? Das ist ja Quatsch. Das würde vollkommen äh, gegen, äh, kontraproduktiv bedeuten. Das, das entspricht quasi einem Stopploss. kann man quasi schon dazu sagen. Ne? Jo, mein nächster Bot ist der Grid-Bot, wie man sehen kann. habe ich mich dafür entschieden, den sogenannten Mini-Ethereum zu investieren. Und Deswegen ist meine Investition nun 51,897 wie man hier sieht. Und äh, äh, ja, ich habe hier die Parameter gesetzt, wie, wie ich dir zeigen kann. Momentchen, da müssen wir wieder zurückgehen. Moment. Ja, der Gridbot, ähm, wie man sehen kann, wie ich schon sagte, habe ich den Mini-Gridbot gestartet, um noch. Geld zu sparen bei der Investition. Und quasi nur zu zeigen, das geht also mit einem Mini-Mini-Mini-Mini-Budget durchaus. Und man sieht hier die Anzahl der Grids 180, die Menge 0,19 und der Gewinn 0,34. Ja, und da habe ich nach drei Tagen, hatte ich äh, über 4% in drei Tagen gehabt. Wenn man jetzt nach dem wenn man sagt, ich bin ein Daytrader, so schön neudeutsch, Daytrader, dann hätte ich quasi äh, zumachen müssen und mir den Gewinn sichern müssen, der nach drei Tagen angefallen ist. Denn sonst hätte ich nach meinen vor eigenen Vorgaben einen Fehler gemacht. Wenn ich aber sage, ich sehe die Sache langfristig an, ja, dann ist es durchaus vertretbar zu sagen, gut, ich äh, schaue mal, wie sich der Bot Ganz einfach weiterentwickelt. Und dazu habe ich hier meine Einstellung gemacht, dass, dass er bei 2443 eben dicht macht. Das heißt, Gewinnmitnahme bei 2443, dann ist sowieso Ende der Fahnenstange. Höchster Preis 2443, ja. Also Kryptoinvestoren sollten die Verwendung eines Grid Trading Bot in Erwägung ziehen, um das Risiko zu mindern, Marktchancen zu verpassen und Stop-Loss- oder Take-Profit-Entscheidungen falsch zu timen. Diese neue Handelsstrategie ermöglicht es dem Programm innerhalb einer vorher festgelegten Preisspanne automatisch Trades auszuführen, die niedrig kaufen und hoch verkaufen. Das hilft nicht nur, Kryptoanlegern die Marktvolatilität -Volat zu überwinden, sondern bietet auch eine stetige Gewinnquelle, wenn man es richtig macht. Der Grid Trading Bot ist ein ausgeklügeltes Handelsprogramm, das es den Nutzern ermöglicht, auf der Grundlage einer vorher festgelegten Preisspanne auf dem Kryptowährungsmarkt automatisch Trades auszuführen. In der dynamischen und volatilen Umgebung des Kryptowährungshandels hilft die Technik, die Auswirkungen menschlicher Fehler auf den Markt zu minimieren. Der Grid Trading Bot gewährleistet die strikte Einhaltung einer Buy-Low-and-Sell-High-Strategie. Man bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung für die Verwaltung von Trades auf dem Kryptowährungsmarkt. Ja, und wie gesagt, hier habe ich nur einen Take-Profit-Grid gesetzt und kann vielleicht, wenn er sich weiter oben bewegt, das ändern, indem ich doch einen Stop-Loss einfüge. Aber zunächst einmal habe ich mich entschieden, diesen kleinen Rückgang, wie, ich, wie ihr seht, mitzunehmen und zu schauen, was sich weiter hin einfach tut. Ja, der Bot Nummer 3 ist der sogenannte Infinity Bot. Und dieser Bot hat ihn in den ersten vier Tagen am besten abgeschnitten. Mit einem Plus von 6,79%. Prozent. Das kannst du dir anschauen in dem ersten Video, was ich darüber gemacht habe, im Teil 1. Und jetzt ist er auf 5,28% gesunken, also 5,02 sogar nur. Das heißt, wenn meine Strategie eine Tagesstrategie wäre, dann hätte ich hier einen Fehler gemacht. Denn Dann hätte ich mir meine Tagesgewinn hätte ich mir ähm, sichern müssen. Denn Tagesstrategie heißt, Gewinne des Tages sichern. Aber ich mache das ja hier zu Anschauungszwecken einmal und auch um die Unterschiede der Bots einfach mal ähm, zu, zu zeigen, ja, also Stop-Loss, nicht setzen wäre bei Tagesstrategie ein Fehler. Wenn ich natürlich einen weiteren Horizont habe, dann muss ich mir das Ganze weiterhin anschauen. Der Infinity Gridbot ist zum Beispiel eine Premium-Version des Grid Trading Bot. Mit dem Infinity Gridbot braucht man sich keine Sorgen mehr zu machen, dass der Preis die Grid-Preisspanne überschreitet. Ja, also wenn er nach oben geht, marschiert er. Infinity Grid mit. Das zeige ich dir mal, wie das ausschaut. Wie folgt. Also hier habe ich mal den Bot geöffnet nach den Parametern, wie ich, wie ich sie angelegt habe. Und du siehst quasi hier, dass der Infinity Grid Bot nachkaufen kann bis zu dieser Schwelle. Wenn er hier runter sinkt, würde er überhaupt nichts mehr machen. Aber wenn er nach oben geht, hier oben hat er seine, kriegt er seine endlose Fortsetzung. Deswegen die Infinity steht für ständig steigende, steigende Kurse und damit Teilnahme am Geschehen. Das heißt, hier wird er immer, immer weiter, immer weiter in die Infinitivum gehen, in die Un <lacht> fast in die Unendlichkeit. Ja? Und knallt er hier runter, dann kannst du dich entscheiden, okay, dann starte ich eben hier unten nochmal einen neuen und warte bis beide im Plus sind zum Beispiel ja? oder wie auch immer äh, du dich da eben äh, entscheiden würdest ja? aber denk wie gesagt auch hier immer daran dass die Anzahl der Trades sehr hoch werden kann und dass du einen immensen Vorteil bekommst wenn du meine äh, Reduktion meine Möglichkeit nutzt eben deine Transaktions oder deine Handelskosten zu minimieren um 20%. Prozent, Das kann sehr, sehr äh, wesentlich sein für dich. Ja, zusammenfassend möchte ich dir noch mal Folgendes zeigen. Äh, wenn du also in den unterschiedlichsten Marktsituationen bist, können sich die einzelnen Bots ganz unterschiedlich verhalten. Bewegt sich der Markt zum Beispiel linear in einer kleinen Spanne mit kleinen Bewegungen, dann kann der Mati-Grid-Bot für dich, für dich das richtige sein. Das kann Tage laufen. Ja, und das tut sich nichts, da geht er nicht nach oben, Gott sei Dank auch nicht nach unten. Aber bei jeder, Marty bei, jeder bei jedem abgeschlossenen Deal ist, fängst du das ganze Spiel neu an. Ja. Während dagegen bei einer starken Aufwärtsbewegung, ja, solange sie den eben anhält, ja, der Infinity-Grid-Bot das richtige äh, Tool für dich sein kann. Und wenn du hier äh, eine solche Situation hast, dass es zunächst eine leichte Abwärtsbewegung, Abwärtstendenz gibt, aber die Gesamttendenz doch bullisch ist, dann kann der CredBot für dich die richtige Lösung sein. Gut, ich hoffe, dass ich dir ein paar gute Einsichten gegeben habe und äh, ich wünsche dir gut, ein gutes Händchen bei deinen Kryptoentscheidungen. Vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, sogar mit deinem Abo oder wenigstens ein Like. Auf jeden Fall wünsche ich dir alles. Gute bei deinen Kryptoentscheidungen. entscheidungen Mach's gut, Günther.